Ja, und ich bin so aufgeregt, weil wir machen nämlich jetzt eine ähm, Überraschungstour und zwar gibt es, hier hinten liegt schon mein Krönchen, es gibt ein Geburtstagskind, der wird ähm, oder ist am Mittwoch 80 Jahre alt geworden und der hat einen ganz großen Traum, nämlich eigentlich mal mit einem Wohnmobil zu fahren und dann hatten wir uns überlegt, hm, man könnte sehr mal eine kleine Tour machen, aber im Moment kann man ja weder eine Tour machen, noch kann man sich ein Wohnmobil leihen. Also, Überlegt, überlegt und dann haben wir uns erinnert, wir waren ja vor zwei Wochen bei Kai und das war so romantisch und so schön und jetzt überraschen wir ihn mit einem Wohnmobil-Dinner und ähm, das wird natürlich die mega Überraschung und damit wir auch keine Gefahr haben uns anzustecken, haben wir noch vorher einen Corona-Schnelltest gemacht, also wir sind total safe und können also ausgelassen eine kleine... Überraschungstour mit ähm, Wohnmobil, Wohnmobildinner machen. Ich habe ja schon sowas gebastelt. Willis Traumtour und ich nehme euch mit. So, die Aufregung steigt. Wir sind gleich da. Ich will, ich, es ist ein Gefühl für mich wie Weihnachten und Ostern und äh, ich freue mich so sehr. Ich liebe es andere Menschen zu überraschen und äh, ich bin gespannt wie der gleich reagiert. Hoffentlich freut er sich überhaupt. Hier ist das Willy Traumtour-Komitee. Und er kommt jetzt und er weiß gar nicht, dass wir hier stehen. Und dann geht es dann gleich. Erstmal sagen wir ihm, wir machen eine Wohnmobiltour. Wir fahren ein bisschen rum. Wir fahren ein bisschen rum. Der wollte nämlich immer schon mal mit dem Wohnmobil rumfahren. Vielleicht will er ja auch selber fahren. Wir fahren ein bisschen durchs Bergische Land. Wir fahren ein bisschen durchs Bergische Land und das ist sein Geschenk. Mal gucken, ob er das glaubt. Und mal gucken, wie es weitergeht. Wenn das Glück deinen Namen nennt, dein Herz macht einen Wurzelbaum. Jeder Tag wird zum Happy End. Komm, liebe deinen Traum. Wenn das Glück deinen Namen nennt, dein Herz macht einen Wurzelbaum. Jeder Tag wird zum Happy End. So, auf geht's. Genau, auf geht's. Ja. Willis erste, bist du fest, ist jetzt das erste Mal Wohnmobil? Ich habe solche Fahrzeuge, das waren also LKWs, ja. Ja, ja, aber du... du. Aber erstmal mal Wohnen, ja. Gut. Wir haben alle unsere Träume und manche so, gehen auch so. in Erfüllung. Und ein kleines bisschen so. wollten wir dazu beitragen, dass zumindest der Traum von Willi, einmal mit dem Wohnmobil eine schöne Tour zu machen oder mit dem Wohnwagen, ein klein bisschen in diesen besonderen Corona-Zeiten erfüllt wird. Die Idee kam uns, als wir bei einem Wohnmobil-Dinner in Langenfeld waren äh, und gesehen haben, wie jemand eine Geburtstagsfeier dort organisiert hat. Also, schnell einen Test gemacht und dann ging es los. Dann jetzt los. So schon los. So Willi, heute ist Premiere für dich. Ja. Und zwar wirst du heute in einem Wohnmobil essen. Willis Wohnmobil-Dinner. <lacht> Hahaha. Es ganz viele andere Fahrzeuge. Was? Und alle haben jetzt hier ein Wohnmobil-Dinner. Alle, die hier stehen. Guck mal, da so, muss noch was zu trinken. Denken, Nee. Nee. Okay. <lacht> ich bin Ich bin Ja, auf dann auf Ja, dann ja. Auf meine ja. jugendlichen ja. Art! Jugendlichen genau. Art. Ja. So, Willis Wohnmobil, dinner Willi, das ist bestimmt ein Zeichen! Da kommt noch bestimmt noch ein Wohnmobil auf dich zu. Ja, ich glaube auch. Ja? <lacht> Vielleicht werde ich jetzt im, im, im Lotto gewinnen. Genau. Ja, aber man kann ja, sich ja auch mal eins mieten. Und wenn es nur eine heißt, Woche ist, ja. aber was man hat, auch. das hat man. Eben. Ja? So, sehe ich genau. das auch. so, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Wohnmobil. Ja, ja genau. <lacht> Doch man hat gespürt, Willi war nicht nur von der Tour und dem Wohnmobil, den er begeistert, sondern irgendwie hat ihn dieses Fieber, diese besondere DNA gepackt, die wir alle haben. Und äh, er hat sich von Jörg alles erklären lassen. Und äh, ja, Wohnmobil Fortsetzung folgt. Ich kann den Silberstreif schon sehen. Was dann folgte, das seht ihr jetzt. Die Sonne scheint und wir haben auch Reisesehnsucht. sehnsucht aber mit anscheinend mit ansteckender Wirkung, weil wir waren noch vor einer Woche oder zwei Wochen mit meiner Mutter und einem guten Freund, der da 80 wurde, zum Wohnmobildinner und er war so begeistert, dass er jetzt mit 80 Jahren das erste Mal zu einem Händler fährt, um sich eventuell einen Wohnwagen oder Wohnmobil zu leihen. Und da helfen wir ihm natürlich und begleiten ihn. Wir sind, finden das total super, ne? Das ist doch super, oder? Super! <lacht> Vielleicht können wir dann so eine, wie heißt das, Generation Tour, nee, wie heißt das, wenn die sich mischen? Äh, Mixed Generation Tour machen. Und ich würde mich so riesig freuen. Ich liebe das ja, Menschen zu begeistern für ihren Weg. Und äh, ich nehme euch mit. Oh, ist das schön. Komm, wir fahren jetzt, hauen jetzt einfach ab hier. Wie heißt das Lied nochmal? Auf und davon. Kann auf und davon, wir können nicht länger bleiben. Auf und davon, wenn wir mit dem Herz entscheiden. Wir freuen uns schon auf alles, was kommt. Auf und davon. davon. Ach, hm. Habt ihr euch schon was angeguckt? Ja, wir haben uns was angeguckt, das da vorne, der war auch sehr schön, vor allem, was mir gut gefallen hat, waren die Betten, das ist ja, immer wichtig, man ja. kann gut einsteigen, aussteigen, nee, das, das hat uns schon Gucken sehr gefallen. Gucken wir uns das mal an. So, ja. also, was sagst du denn hier ja, zu dem Modell? Also ich bin begeistert. Die Herausforderung war aber nicht, welches Modell, denn da gab es das ein oder andere, was gefallen hat. Aber die Lieferzeit in Corona-Zeiten sind teilweise so lang und Willi wollte natürlich keine Zeit verlieren. Denn äh, mit 80 Jahren, wenn man sich so einen Traum erfüllt, dann will man die natürlich auch schnell realisieren. Also haben wir weitergesucht. Also, das ist ein Färbe. also das ist das, was ein bisschen so, du kannst ja mit den Schuhen, du mit den Schuhen also, hast, nee, du musst andersrum. Wie denn? Ja, weil da noch die breitere. Also du hast gleich auch Sport dabei. Du, rutsch mal Bei der Auswahl des richtigen Fahrzeugs gibt es so viele Parameter, die man berücksichtigen soll und muss und kann. Aber häufig ist es dann doch ein Bauchgefühl, ein Impuls oder nennen wir es einfach Liebe auf dem ersten so. Blick. So, jetzt sind wir hier, Willy, der Wahnsinnsmoment, ne? Der Wahnsinnsmoment. Das müssen wir jetzt so. festhalten. Mit 80 ja. Jahren noch mal seinen Traum zu erfüllen ja, und genau. Gibt so einer tollen Beratung hier, ne? So geht's, geht's. Nicht suchen, finden. Nach dieser Devise gab es dann am Schluss ein Happy End. Ja, wir, ja, haben, meinen wir ja. haben meinen Wohnwagen gekauft. Hätten wir gar nicht dran geglaubt <lacht> heute. Unter die Maske. Also, so, so geht es besser, Entschuldigung. ne? <lacht> <lacht> aber das war Schön. jetzt eine Überraschung. Ule, ja, es genau. Es hat gestimmt, hier, ja. Aber ja, es sind alles. Alles hier positiv ja, schriftlich. Alles schriftlich. Wahnsinn. Alles schriftlich. Man ja, soll seinem Traum immer folgen. Ganz genau. Die haben den Vertrag und also Traumtourer ja. waren im Einsatz. Hast es ja gelohnt? Oh Mann, ich bin fix und fertig. Das war so ein aufregender Nachmittag. Und die haben es gemacht, ne? Die haben echt jetzt einen Wohnwagen gekauft. In Kilometer. Also das zum Thema Straße. Rechts abbiegen. Das zum Thema erfülle deinen Traum. Hier Traumtour. ne? Also die haben das jetzt echt gemacht. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir noch ein für die kriegen. Aber ich bin. Ich finde das so tolle, tolle. ich kann schon kaum noch sprechen, ich finde das so toll, dass man noch mit 80 da noch seinem Traum einfach sagt, so, ich mache das jetzt. Wie die Geschichte mit Willi und Karin weitergeht, das erzählen wir euch beim nächsten Mal.